Ein Urlaub. Also wie ihr ja teilweise auch schon wisst, war ich in Rumänien. Hatte mir im Vorfeld äh, schon lange mal überlegt, mal nach Rumänien zu fahren. Ich wollte ja ursprünglich schon mal in den 80er Jahren mit den Kumpels fahren. Da habe ich mir damals beim Baden bin ich in die Scherbe gelatscht hatte mir den ganzen Fuß zerschnitten und war in Gang und das war noch nie ausreichend verheilt als die Rumänienwanderung dann durchgehen sollte. Es war damals eine Bergwanderung geplant durch Fokkeraschgebirge. Die Kumpels damals ohne mich losgezogen und später gab es sich dann nie wieder eine Gelegenheit da mal hinzufahren. So war hier nie was draus geworden. Ja und irgendwie da kam ich letztens mal drauf, da hatte ich auch ein Reisevideo gesehen vom René Greer bei YouTube und hatte eigentlich dann auch gedacht, müsste man mal machen. Und habe mir dann auch diverse andere Reisevideos noch angeguckt und, und weil es dann im Internet so zu der Sache gab und viel drüber gelesen und so. und. Ich habe mir dann immer wieder in den Kopf gesetzt, musste fahren, musste fahren. Letztes so, Jahr klappte ich wegen Corona nie, Da hatte ich eigentlich schon so ein bisschen überlegt, fährst du runter und hatte aber auch zwei Wochen Urlaub. Und das war dann entschieden zu kurz, weil ich nicht der Typ bin, der gerne kilometerweise Auto oder weil ich nie unbedingt im Auto jetzt 1000 Kilometer am Tag fahren muss oder sowas. Mir reicht. Eine kurze Strecke und dann ein gemütlicher Ausklang. Und so habe ich das jetzt auch gehalten. Ich hatte im Vorfeld jetzt immer mal geguckt, was ist interessant in Rumänien, was kann man sich angucken. Und habe mir bei Google Maps immer wieder mal einen Punkt gesetzt. Da fährt man hin, da fährt man hin. Und zum Schluss sind da über 60 Punkte draus geworden. Am Anfang hatte ich schon mal angefangen zu planen. Am ersten Tag fährst du, bis es war und guckst du das an und brauchst du ungefähr drei, vier Stunden, dann fährst du weiter, dann suchst du dort den Schlafplatz. Und so wollte ich das ursprünglich mal planen, dass der ganze Urlaub ausgeplant ist, aber das ist ja dann eigentlich auch, selbst wenn alles klappt, nicht so richtig zu machen und du hast dann immer den Zeitplan im Hinterkopf, aber ich habe Urlaub, da brauche ich keinen Zeitplan. Und da habe ich das jetzt so gesagt, ich fahre einfach darunter. Ich habe mir eigentlich nicht mal einen Bruchteil davon angeguckt. Aber war schön gewesen, war interessant gewesen. Jedenfalls, ich hatte jetzt geplant, habe im Vorfeld gelesen, wo kann ich hin wegen Corona-Beschränkungen und den ganzen Scheiß. Und hatte... Mir im Vorfeld dann so geplant, ich fahre jetzt im Prinzip, ich war ja erst mal beim Volklorum an der polnischen Grenze, deutschland Polen. In der Nähe von Görlitz ist das. Das so Musikfestival war ganz gut. war ich jetzt eigentlich die ganzen Jahre immer gewesen. Und wollte dann von dort aus in die Slowakei fahren. Also ich war hier an der polnischen Grenze, Deutschland. Bin dann, wollte, wollte im Prinzip nach Krakau fahren, hatte im Vorfeld dann schon gelesen, äh, Slowakei, liegt hier dazwischen irgendwo, wollte im Prinzip nach Krakau fahren, hatte vorher mich kundig gemacht, Slowakei, kamst du wohl rein, indem du einen Virentest hast, hast einen aktuellen? Also habe ich gesagt, ich mache in der Nähe von Krakau beziehungsweise Katowice, wo ich jetzt letztendlich war, in Virentest und fahren dann durch die Slowakei Richtung Kosice und dann nach Rumänien. Und ja, jetzt habe ich im Prinzip, bin ich nach Katowice gefahren, so irgendwo, wo es schön war, angehalten, Mittagspause gemacht und mal mit dem Internet geguckt, weil ich hatte im Vorfeld auch gelesen, du musst dich, dich anmelden, wenn du in die Slowakei willst. Also nie einfach durch Virentest, sondern du musst dich online dort anmelden. Heute oder morgen oder nächste Woche vor ich dorthin. Ja, und die haben geschrieben, am, am Tag vorher oder am gleichen Tag, vor, vor der Einreise sollst du es machen. Also habe ich das jetzt auf der Fahrt dahin gemacht. So, ich klicke mich dort durch, die wollten dort Ausweisnummer und wo kommst du her, was willst du dort und was auch immer, weißt du. Und hast du dich dort eine halbe Stunde durch das Menü geklickt, dann hieß es... Eto. du kommst nicht rein. Die lassen jetzt nur Leute rein, die geimpft sind, beziehungsweise die dort einen Arbeitsvertrag haben oder eine Wohnung. Und wenn ich dort Arbeitsverbrauch und Wohnung ungeimpft hätte, ich auch nochmal fünf Tage Quarantäne machen müssen. Ob die das denn akzeptiert hätten, wenn ich die Quarantäne im Auto verbringe, weil ich ja im Auto übernachte, ist die zweite Frage. So, die andere Option war, Slowakei als Durchreiseland zu nutzen. Einfach bloß Transit und durch. Da, da brauchst du nicht mehr einen Test zu haben und nicht. Und fährst einfach durch. Da haben sie zwei Korridore freigegeben: die Nord-Süd-Richtung, äh, die Autobahn, und die ost westrichtung die Autobahn. Und jedenfalls ursprünglich hatte ich im Prinzip vor, von Polen runterzufahren, mir die Burg in Zips anzugucken und dann über Kosice nach Rumänien rein. Aber. Da das mit der Durchreise nicht so richtig war und warum will ich da so lange dort hier über, über Eck noch durch, durch die Slowakei fahren, dachte ich, bis die Ganzschlag guckst du nach Budapest mit an und fährst im Prinzip Katowice bis runter Budapest und von da aus dann nach Rumänien rüber. Nun ja, habe gesagt, getan. Habe in Polen, bevor ich in die Slowakei fahre, bin ich noch mal irgendwo am Kaufland gehalten. Und wollte noch ein bisschen was einkaufen zum Essen. Ganz normales Kaufland, fast nur rein, irgendwo Parkplatz. Abgestellt, reingegangen, eingekauft. So, kommen wir wieder raus, Autotüre auf, packe so mal Zeug ins Auto. Ja, jetzt hätte ich eigentlich die Uhr vorher ausmachen sollen. Jetzt habe ich schon so viel erzählt. Da machen wir das Ticken jetzt aus. Jedenfalls Kaufland, Parkplatz gefahren komme wieder raus, packe mein Zeug ins Auto, quatscht mich zu älteren Mann an, gleich auf Deutsch, da sprach gut Deutsch, äh, hier du hast Ticket äh, und zeigte mir da, da hinten, da, der Typ hatte ja das dran gemacht und ich das Ding genommen, zu dem, zu dem Typen gerannt, hier, was soll der Scheiße ich war einkaufen und äh, ja, ich kann das nicht zurücknehmen möchte eine Mail schicken an die, die staatliche Stelle hier, die das dann sozusagen abkassieren und machen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, wenn, wenn ein Strafzettel dann aus Polen kommt. Ich habe jetzt noch keinen gehabt, das war ja gleich auf der Hinfahrt noch, das ist ja jetzt der ganze Monat schon gewesen. Ich habe abends dann eine E-Mail dorthin geschickt, habe den Strafzettel und die Rechnung denen geschickt und gesagt, ja das geht nie. ich kann nicht einkaufen und dann bezahlen, das gibt's nie, das gehört nicht. Jedenfalls habe den Strafzettel und die Rechnung hingeschickt und gesagt, ich zahle das nie. Und kam keine Bestätigung per E-Mail oder sowas, aber oder überhaupt eine Eingangsbestätigung kam auch nie, aber ich hoffe mal, da kommt jetzt nicht mehr auf die Sache hin. Ja mal sehen. Ja, jedenfalls bin ich dann durch die Slowakei durchgefahren, bis Budapest. Wollte mir dann in Budapest einen Parkplatz suchen. Zum Ehen, Leute, wer nach Budapest will, fahrt nie mit dem Auto rein. Ihr könnt dahin fahren. Es gibt, die sind allerdings nicht gut ausgeschildert, Park-, Park und Rastparkplätze äh, am Rande der Stadt, wo man dann schön mit dem... S-Bahn oder Zug oder was auch immer dann reinkommt, müsst ihr euch vorher kundig machen. Ist nicht gut ausgeschildert, aber ist zu finden. Ich habe mich im Nachhinein bloß gelesen. Hätte ich im Vorfeld schon gelesen, fahre auf keinen Fall nach Budapest rein. Also ich schreite euch total ab, wer nach Budapest will, fahrt nicht mit dem Auto in die Stadt, lasst das Auto draußen. An jeder Ampel stehst du gefühlte 20 Minuten. Die ganze Stadt ist verstopft, Parkplätze. Da hast du hast gerade so Platz, dass du gerade mit dem Auto zwischen den parkenden Autos vorbeikommst. Ja, jeder Ampel stehst jedenfalls. Bin dann eine Runde durch Budapest gefahren, dachte jetzt scheiße, jetzt gibst du das schon bald auf. Und kam dann irgendwo an der Donau lang und habe gegenüber am anderen Ufer von der, vom Parlament einen Parkplatz gesehen, stand Parkplatzschild, stand hier irgendwie dazu, was, dass du bezahlen musst oder sowas, hab durch die Runde geguckt, war kein Parkautomat in der Nähe, dachte, so ein Glück kannst du gar nicht haben, hab dann noch, noch mal geguckt, habe aber keinen Automaten gesehen und kein Schild, dass du was bezahlen musst und dachte, schön, super. Aber mir gewundert habe ich mich schon, dass der Platz frei war, aber na gut. Und so anstrengend, jedenfalls ich gehe aus dem Auto raus, gehe erstmal ans Ufer von der Döner und mache ein paar Fotos noch rüber zum Parlamentsgebäude. Ja, jedenfalls gehe ich dann zum Auto zurück, dann noch meine Videokamera mitnehmen und da steht doch glatt am Auto äh, Typ und schreibt sich gerade mein Kennzeichen auf und will ein Bild machen und ich zu dem hin, hier muss ich bezahlen und was soll denn das oder steht doch gar nicht irgendwas. Jedenfalls, okay, dann hat er mir gezeigt, irgendwo stand da ein Schild. Jedenfalls zeigte er mir Automaten und hat gesagt, okay, wenn du Kleid soll, wenn du, soll, äh, wenn, wenn du dir Ticket holst, äh, schreibe ich dich nie auf, ist okay. Ich zum Automaten hin. Vorhin hatte ich ja keine getauscht, weil ich wollte ja eigentlich auch durch Durchfahren durch Ungarn. Und hatte auch nicht vor, mir vorhin zu holen und geht zum Automaten, der hat auch einen Kartenschlitz gehabt und steckt dort meine Karte rein, aber Kartenzahlung ich nicht. Ich bin nochmal zu dem Typen zurück, geht nie oder was was auch immer und da ging dann mit mir immer hin steckte da irgendwie so ein, Vor ein Stück rein, um zu testen und sagte, Automat funktioniert, kannst du bezahlen. Ich zeige ja so meine Karte hier, ja, klappt nie, aber nee, nichts, Kartenzahlung. Dann habe ich gesagt, gut, dann. Ich wieder weg. Jetzt machte da trotzdem noch ein Foto von meinem Auto, wie es dort steht. Nur weiß ich nicht, ob ich noch eine Rechnung kriege oder ob oder das dann doch im Sandel ver verlaufen lässt. Jedenfalls, wenn da eine Rechnung kommt, schreibe ich nochmal zurück. Ich habe dort fünf Minuten gestanden, gemerkt, ich hab, kann nicht bezahlen und das sehe ich ein bisschen nie ein. Jedenfalls wäre schön gewesen, Budapest nochmal anzugucken. Mit 13 oder 14 war ich dort mal gewesen. Und seitdem eigentlich nie wieder. Ich fand es damals eigentlich ganz gut. Und jetzt habe ich mir nicht weiter angeguckt dort. Und so schnell bringt mich das nicht wieder in. Die das das Kapitel ist abgeschlossen. Die sind jetzt bei mir unten durch. Ich bin dann im Prinzip aus Budapest raus. hab ein Stück südlich an einem Nebenkanal von der, Do, von der Donau mir einen Übernachtungsplatz gesucht und bin dann am nächsten Tag weiter Richtung Rumänien nach Arad gefahren. Kurz vor der Grenze wollte ich dann nochmal halten und Maut bezahlen und habe dann bei der Gelegenheit, weil ich einen Rechner gerade auch an hatte, nochmal mitgeguckt, ob es einen Geocache in der Nähe gibt. Da gab es ihn bei einer Kathedrale, da stand ich gleich unter. Ich bin dort kurz vor der Grenze von der Autobahn runter. Da war Kreisverkehr, da stand ein Brillenauto. So, wo ich runtergefahren bin, bin ich erstmal die Nähe irgendwo aus dem Kreisverkehr raus, erstmal ein Stück weggefahren und habe mich dort irgendwo an den Feldrand gestellt. Und so muss man ja die Hände halten. Oder? <lacht> Jedenfalls. Und dort habe ich dann halt meinen Rechner angemacht und, und wegen Maut geguckt und auch wegen, wegen Cash. So, genau an dem Kreisverkehr ist eine Kathedrale und zu der Kathedrale wurde eine Dose versteckt und ich komme dann aus der Straße, wo die Bullen standen, komme ich dort raus und da hat er mich mal winken, dass ich anhalten soll. Die wollten durch mal, die wollten nicht sehen, keine Papiere und nicht. Die wollten durch mal hinten reingucken, ob ich da irgendwelche welche Ausländer schmuggle oder was wahrscheinlich. Er hat keinen gefunden und war dich Sache erledigt. Und dann bin ich dann bloß um die Ecke gefahren, der guckte mit Leute, hab mein Auto dort am Straßenrand geparkt und bin zu der Kathedrale gelaufen mal ein paar Bilder gemacht, das sieht erstmal mal gut aus, weil wissen die erstmal ja, der fotografiert bloß. Und dann habe ich aber doch ein bisschen suchen müssen, weil ich die Döse nicht gleich gefunden habe. Und zum Schluss hatte ich sie doch in der Hand, aber die kennt das vielleicht auch. Also die haben zweimal, zweimal noch mal geguckt, was ich da mache und dann haben sie mich eigentlich gar nicht mehr beachtet. Das war im Prinzip dann am späten Nachmittag. Und da bin ich dann. An keiner Grenze war irgendwas gefordert. Aber hier tun sie ganz normal Abfertigung machen. Ich weiß nicht, ob Ausweis reicht im Fahrzeugpapiere. Also wenn man im äh hier den Virustest noch haben will, dann muss ich es mal suchen. Wie gesagt, über die Grenze gefahren, habe an der Grenze am Schalter dann mein Mautticket gekauft und dann gleich die drei vier Kilometer, ich war dann nicht mehr weit, bis Arad gefahren und am Rande von Arad, am Fluss Mirisch, habe ich dann einen Übernachtungsplatz gefunden. Und das war jetzt so ein bisschen fast mitten in der Stadt, aber keiner von den Anwohnern, der mir da direkt aufs Auto guckte, war so, der Platz schon okay? War über Park4Night habe ich den gefunden. Habe ich jetzt allgemein so gehalten, bis auf zwei oder drei habe ich die meisten Plätze über Park4Night gefunden gehabt, beziehungsweise über Google Campingplatzsuche oder bin ja über die Slowakei gefahren und am Rande von der Slowakei, kaum da ich in Ungarn war, da war das schon im 6.7. so ungefähr. Da habe ich gedacht, jetzt suchst du einen Schlafplatz. Park von Heid war nicht eingezeichnet und da bin ich dort gleich ein Stück hinter der Grenze, den irgendwie Feldweg reingefahren und habe dort ein Stück versteckt hinter einem Bäumen, hinter einem kleinen Hügel. Das war wieder von der Straße noch weiter hinten war ein Bauernhof. Von beiden Enden war ich dort erstmal nie so zu sehen und habe dort mein Auto abgestellt und übernachtet. War ich dann in, in Rumänien und habe am Jerich übernachtet? Und der nächste Tag bin ich, das waren dann vielleicht 80 bis 100 Kilometer hier ungefähr, ich habe jetzt die genauen Zahlen nie im Kopf, bin ich nach Temischwar gefahren. war auf Rumänisch, Temischwar auf Deutsch. Ist ja ganz interessant, wie damals die Deutschen da eingeladen wurden und deutsche Städte gegründet haben, um, die, um einfach durch Rumänen vor den Türken sozusagen zu schützen, dass dort noch Leute sind, die die Türken abhalten, ins Land zu kommen, oder das Land einzunehmen. Ja, ich war dann im Banater Dorfmuseum, das ist am Rand von Tomyschor, da haben die alte alte Bauernhäuser von überall in Rumänien irgendwo abgebaut und dort wieder aufgebaut. Das war für Beruf von der UNESCO mitbezahlt oder sowas. Das gab es zu jedem Haus eine Beschreibung, das ist hier aus der Gegend und, und so dann und dann aus allen möglichen Zeiten und Orten und war ganz interessant gemacht, so verschiedene Häuser und so ein bisschen eingerichtet, wie man zu der Zeit dann so lebte. Das war alles so zwischen was weiß ich, 1780 bis 1950 so ungefähr. So alte Bauernhäuser halt. Hübsch eingerichtet. War schon mal irgendwo bei, bei, bei Wien in der Nähe. Hatten die auch so was ähnliches. Und das ist das nett anzusehen, so ich mal. So ein bisschen in fremden Wohnungen zu stöbern. Äh, ich fand es nicht schlecht. So, von dort aus bin ich dann im Prinzip ins Stadtzentrum gefahren. Während Tämmisch war habe ich mich dann gleich im Stadtzentrum auf einen bewachten Parkplatz gestellt und bin hier durch die Stadt gegangen. Hab was gegessen. War auch ganz lecker. Das war so eine Art Schweinegulasch. War allerdings auch sowas wie, wie heißt die Wurst? Cabanossi. Äh, so ein Art Schweinefleisch. Ein paar Cabanossi-Stücken, so ein bisschen so wie Gulasch gemacht äh, Dazu gab es, was waren die Müsse? kann ich jetzt gar nicht sagen. Salat, so ist, ach, es gab so, so eine Art Weißkrautsalat. Wie mir zu allen möglichen Gerichten Kartoffeln oder Kartoffelnuss oder sowas essen essen die zu vielen Polenta. Das ist im Prinzip auch so eine Art Brei aus Maiskörnern gemacht, aber richtig zerstampft, so wie so ein Brei halt. Schmeckt anders, aber gut. Also mir hat es geschmeckt. Habe ich schon noch nie gesehen, gesehen, aber ich esse das wieder mal, wenn ich irgendwo die Gelegenheit dazu habe. Ja, und ja gut, oder war gut, wurde angeguckt, war gut. War interessant, wie das sehen. Äh, da gab es ein oder zwei, ich, ich habe mir das abgeschrieben, muss ich noch raussuchen. Fotos habe ich gemacht. Das waren zwei virtuelle Cash wo du eigentlich durch was beantworten musst. Habe ich aber noch nie gemacht, noch keine Zeit und Lust gehabt, dann noch mal zu recherchieren und die Fotos einzuschicken. Machen wir noch. Abends im Dunkeln schon bin ich dann aus dem Ort rausgefahren, weil ich irgendwo einen schönen Schlafplatz haben wollte. Da hatte ich auch im Vorfeld schon mal geguckt. Da war ein schöner Platz. Die Anfahrt war allerdings abenteuerlich. Da fährst du eine ganz schlechte Straße, wo eigentlich auch gar nicht los ist. Da stehen ein paar Häuser an der Seite die du eigentlich dort mit 90 100 durchbrausen könntest, aber zählt noch als Wirtschaft und um die Leute dort langsam zu halten, waren dort alle paar Meter doch so eine, so eine Rundplatten, wie, wie hießen die, so eine Schwellen halt, wo du fahren musst, wo du halt mit 20 Gramm Haar schon verschwindest du ungefähr. Dann wurde die Straße ganz schlecht und dann bist du so einen Fels-Ackerweg lang gefahren mit so einem Löchern, wo du dann wirklich das Auto richtig verwendet das Video ist glaube ich, mit dabei, ich blende es mit ein. Ähm, da ging das nochmal ganzes Stück raus. Das waren dann letzten bis 10 Kilometer geworden hinter, hinter Temmelschuhe. Aber der Platz war einfach Ich komme ja schon abends in Dunkeln an, habe dann Abends durch noch was, wie gegessen hatte ich ja. Hab dann abends durch noch meine bieten habe ich hab mich auch am nächsten Tag gemacht. Ich so, bin da eigentlich noch ein Bierchen getrunken und dann eigentlich gleich mich ins Bett gehauen. War schon dort und da ab, abgelegen in Ruhe, da standen ein Stück weiter weg, standen auch noch ein paar Wohnmobile und irgendwelche haben wir noch so gemacht. Aber das ist ein schöner weiträumischer Platz. Da habe ich doch den den Thronflug gemacht. Da habe ich doch ein schönes Thronbild. Das kann man ja zeigen. Ich hab dann früh in aller Ruhe. Also ich, ich habe eigentlich habe ich jetzt immer gemacht, immer so gehalten eigentlich. Ich hole mich schätzt nicht. Ich habe keine Termine. Ich lebe und ich erhole mich. Und habe ich dann Vormittag wirklich. Ausgeschlafen, bin meistens ja erst um 9 aufgestanden, auch wenn ich schon um 8 um oder um 7 um unter war. Früher ein bisschen am Handy gespielt oder gelesen oder was auch immer. Und dann nochmal in Ruhe, eine Stunde, zwei Stunden gefrühstückt, zwei Käffchen getrunken. Dort habe ich dann auch noch die ganzen Bilder, Bilder vom Vortag in den Rechner geladen. Ich habe hier eine externe Festplatte mitgenommen, damit ich hier keine Platzdrucken unterwegs haben muss, dass ich meine Bilder nicht wegkriege. Die Karten von den wieder leer gemacht und gut. Dann habe ich die Drohne noch mal kurz fliegen lassen und dann bin ich halt los. Heute bin ich dann am nächsten Tag Richtung Dänisch gefahren. Burg besichtigt und Kloster, drauf Dann irgendwo wird in der Ecke übernachtet. Habe ich glaube auch. Ich habe ja eigentlich fast überall, wo ich übernachtet habe, und ein paar Fotos gemacht. Könnt ihr hier alles sehen. So, 12. September war der nächste Tag bin ich über Eisenmarkt gefahren jedenfalls dann bin ich nach Sibiu gefahren hab das war so 3, 4, 5 Kilometer vom Zentrum weg in Sibiu auf dem Campingplatz nennt er ist ist ganz primitiver Wohnmobilstellplatz. also man hat eine Dusche, ein äh, Sanitäreinrichtungen waren okay aber es ist kein Campingplatz jetzt wie man ihn kennt mit Wiese oder sowas das war wirklich bloß so Schotterplatz da hast du dein Wohnmobil hingestellt und kannst dort halt im Wohnmobil übernachten. Hattest aber eben Klohäusel und Dusche. Ja, bin, hab dort mein Fahrrad zusammengebaut. Mir war ja hinten die Luft runter, weil ich brauchte einen Schlauch. Den hatte ich mir dann schon unterwegs irgendwo geholt bei einem Fahrradladen und habe dort den Schlauch noch schnell eingebaut. statt auch wieder gegessen, auch wieder was mit Polenta. War auch ganz lecker. Ein haben ja einheimisches Bier dazu getrunken. Ja, da vorne da ist die berühmte Lügenbrücke. Wenn du gelogen hast, ich weiß jetzt gar nicht jemals, oder wenn du viel liegst oder was weiß ich, bricht die zusammen. Also ich gehe mal lieber nicht drüber. Danach war dann Fagorasch-Gebirge fällig, was ich ja seit was weiß ich, 1985 schon immer mal vorhatte. <lacht> Bin ich Richtung Transfagorasch-Pass gefahren. Oder wie der Rumäne sagt, Transfaggerasan. Wurde von irgendeiner Motorradzeitschrift zur schönsten Gebirgsstrecke der Welt erkürt. Und ich muss sagen, hier ist es auch. Also, die Auspläge malerisch, wirklich geil. Ja, ähnlich hatte hochgefahren, dort oben da sind noch mal so ein paar Buden, wo du irgendwelchen Mist kaufen kannst, sag ja, ich mal. Jedenfalls andere Seite dann wieder runtergefahren bis fast ganz unten und vor allem auf der anderen Seite hast du es gehabt, weil dort auch mehr Bäume und Busch ist, dort leben die Bären hauptsächlich. Und die Rumänen fahren dort mit dem Auto hin und füttern die Bären an. Die schmeißen dann auch Fleischstücke in den Wald und dann kommen die natürlich, setzen sich an den Straßenrand und warten, dass noch anhält und den Fleisch bringt. Ist sicher nicht so gut, weil die sich ja dann an Menschen gewöhnen und vielleicht, wenn es mal nichts zu fressen gibt, dann sich halt lieber mal ein Kind holen oder sowas. Aber ich ja nicht mein Kind. Ähm, war jedenfalls interessant, mal die Bären dort zu sehen. Und hab dann weiter unten, hab dann weiter unten auch über Park von ein Campingplatz, war als Campingplatz ausgeschildert wird stand auch draußen dran, Preis und so aber gab keine, keine Duschen, ich glaube da standen zwei, zwei kleine toy -Tailetten. und sonst war dort eigentlich nichts. War aber auch bloß eine Imbissbude am Eingang, die hatte zu und Ich bin Schweinweide und Breite. Ich bin dort reingefahren, habe mein Auto klar gemacht. Ich drehe dann immer den Vordersitz um und hänge den Vorhang rein, dass mir keiner reinguckt, wenn ich drin bin. Und bin dann zum gemütlichen Abendprogramm übergegangen. Ja, ich kam dort an, stieg aus dem Auto, da kamen gleich vier Hunde auf mich zu. Hast du ja in Rumänien überall die herrnlosen Hunde, die setzen ihre Hunde aus, wenn die die haben wollen. Und... Die vermehren sich dann in der Wildnis auch noch, wie ich auch hatte gelesen, dass die da schon viele Hunde eingefangen und die alle sterilisiert haben. Jedenfalls kamen die vier Hunde gleich auf mich drauf zu. Der da eine, das war so ein kleiner Terrier, ich weiß es nicht, weil ich auf dem Video, auf dem Bild habe, sehen wir gleich. Der eine Terre sprengt mir immer so ans Bein und der stank aber auch eklig, also, den fand ich ein bisschen abartig. <lacht> und die anderen, die kamen bloß, da mich begrüßen, auch mal so mich angestupst. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, ich habe im Vorfeld viel gelesen über harmlose Hunde in Rumänien und dass man da ein bisschen vorsichtig sein soll. Ich sage mal, das ist Quatsch. Klar, du siehst überall harmlose Hunde, die tun eben teilweise auch leid, weil. Die finden nicht zu fressen. Einen habe ich gesehen, dem habe ich da auch gleich ein bisschen was von meinem Essen abgegeben. Als ich dann nachmittags mal irgendwo anhielt, das wurde total abgemagert, da saßen die Rippen alle, das arme Vieh. wäre ein Problem und, und die fallen Leute an oder greifen Leute an, also die handlosen Hunde, die ich getroffen hatte, die waren alle freundlich beziehungsweise teilweise hatten die auch ganz schön Angst wahrscheinlich äh, habe ich auch gelesen die Rumänen die treten die kleiner böse mit dem Fuß weg und, und was weiß ich also die waren teilweise ein bisschen ängstlich und vorsichtig und wenn die Autotür geknallt hat zuckten die gleich zusammen aber nachdem die mitkriegten dass ich den nicht tue waren die eigentlich alle ganz freundlich zu mir und hatten eigentlich ich hatte kein Problem mit denen gehabt und ich habe auch keinen Hund gesehen, der das Spöche mal angeknurrt hat oder sowas. Die waren alle, also entweder die sind ja klar aus dem Weg gegangen oder wenn du gezeigt hast, ja ich gebe dir was, dann sind sie ganz vorsichtig angekommen. Und erstmal, was ist denn das für einer, Kann man den jetzt kennenlernen? Also die Hunde waren eigentlich alle ganz lieb, die ich da getroffen habe. Und dort auf dem Campingplatz kamen gleich die vier Hunde an. Der, ich habe denen dann allen was von meinem Essen abgegeben. Die drei hatten sich dann wieder verkrümelt und der Schäferhund, der blieb dann den ganzen Abend bei mir sitzen noch und habe ich dann nochmal gegeben Und hat sich dann hinter meinem Auto zusammengerollt, über Nacht hinter meinem Auto geschlafen. Da hatte ich drei, da hatte ich kleine Alarmanlage für die, für die Bären, falls, falls die Bären kamen. Und früh wurde er auch noch da und früh kamen die anderen auch noch mal gucken. Da habe ich ihm aber nichts mehr abgegeben. Durch der Schäferhund hat noch was gekriegt von mir. Und der war eigentlich ganz, ganz süß. Ich sag mal, wer halbwegs weiß, wie Hunde ticken und erkennen kann, ob ein Hund jetzt. Der freundlich gesinnt ist oder ob der seine Ruhe haben will oder was auch immer, äh, hat kein Problem mit den Hunden. Also ich, ich kann es nur nachvollziehen, warum die so warnen vor Hunden. Also, das waren ganz. Eigentlich überall, wo ich angehalten hatte, hatte ich da mindestens mal ein, zwei Hunde gesehen, die auch mal kurz gucken kommen Was ist das jetzt für einer, der hier kommt und kann man bei dem was abfetten? Ähm, gab eigentlich keine Probleme. Wie gesagt, dann auch hier wieder früh gemütlich gefrühstückt und bin dann, das war dann nicht mehr so weit, nach Brann gefahren. Das ist ja dann ganz in der Nähe. Ja, mein nächstes Ziel ist das Brann. wo angeblich Graf Dragula gelebt haben sollte. Obwohl das Quatsch ist. Und das ist 124 Kilometer weg und durch die Berge hier auf den Straßen wo schlägt sich das mit zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden. Bran ist dieses Vampirschloss. Also, es wird zwar als solches vermarktet, weil angeblich der Flatteppisch dort gewohnt haben sollte. Der ist aber nie, nie dort gewesen. Das Schloss ähnelt der Beschreibung, die Bram Stoker in seinem Vampirroman da beschrieben hat. Und von daher passt das so ein bisschen. Aber ich... Ich habe gesagt, wenn du schon mal in der Nähe bist, kannst du hinfahren und dir das angucken. Dort hast du zu den Sehens Sehenswürdigkeiten gehört, die man gesehen haben sollte. Viele Grüße von Graf Kragula. Toll war die Ausstellung eigentlich nie. Hübsches Schloss ist es. Stehen da schon Würfel drin und so Zeugs. Aber rausreißen gewesen. Aber wenn man mal hier ist, muss man das nicht gemacht haben. Aber also, es gibt weit interessantere und bessere Schlösser und Ausstellungen. Und das hat mich eigentlich gar nicht so angemacht und ich war hoffnungslos überlaufen. Und der wirkliche Horror waren die Böden davor.